In diesem Video zeige ich dir meine Lieblingsschläge fürs kurze Spiel rund ums Grün und wie du damit umgehst. Also bleib dran. Hallo, mein Name ist Christoph Bausig von Progressive Golf Video und in meinem Kanal behandle ich Videos zum Thema Golf und wie man sein Spiel verbessern kann. Wenn du das erste Mal dabei bist, würde ich mich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnieren würdest und die Glocke daneben aktivieren würdest, damit wir uns in Zukunft nicht versäumen. Also, es geht los! Grundsätzlich kann man ja mit jedem Eisen chippen. Da gibt es keine Regeln. Jedoch empfehle ich immer wieder einen Schläger, mit dem man starten sollte, sich mit dem Chippen zu beschäftigen und das ist das Eisen 9. Der Grund, warum ich das Eisen 9 gerne empfehle, ist deswegen, weil es ein geniales Flug-zu-Roll-Verhältnis hat. Und das möchte ich dir jetzt genauer erklären. Normalerweise ist es so, wenn du mit einem Eisen 9 chipst dann wird der Ball einen Teil fliegen und drei Teile rollen. Oder man kann auch in anderen Worten sagen, ein Viertelflug, drei Viertel Roll. Das ist deswegen so praktisch, weil wenn man jetzt zum Beispiel einen Chip hat, von hier zu der Fahne, die du hier siehst, ja, dann kann ich mir geistig genau die Mitte suchen und dann von der Mitte noch einmal halbieren und dann bekomme ich einen sehr, nahe, sehr nahen Landepunkt vom Ball entfernt, auf den ich chippen kann. Und ich kann mich ziemlich gut darauf verlassen, dass der Ball dann, nachdem er aufgekommen ist, noch drei Teile rollt. Also ein Teil Flug, drei Teile Roll. Das Ganze funktioniert perfekt, wenn es zwischen Ball und Loch ganz eben ist. Jedoch ändert sich die Situation, wenn es bergauf geht oder bergab geht. Und zwar ist es so, wenn es bergauf geht, dann nimmst du einfach statt dem 9 eisen ein Eisen 8 und spielst wieder dieses 1 zu 3 Verhältnis. Geht es bergab, dann nimmst du ein Eisen weniger, also in dem Fall das Pitching Wedge und spielst wieder ein 1 zu 3 Verhältnis. Und dann sollte normalerweise, sofern es nur gemäßigt bergab gehen, der Ball gleich weit rollen und du bekommst dasselbe Ergebnis und kannst so die Länge deines Chips viel besser einschätzen. Manchmal kann es passieren, dass das, was ich dir jetzt gerade gezeigt habe, nicht funktioniert. Ein Grund dafür könnte sein, weil du den Ball nicht sauber triffst. Also du musst schon einen halbwegs vernünftigen Kontakt herstellen. Ein zweiter Grund könnte sein, dass der Loft nicht korrekt ist. Loft ist diese Neigung vom Schläger hier. Wenn du das hier so zeigen und wenn der Loft zu viel ist, dann bekommst du Rückwärtsdrahl und der Ball wird am Grün kleben bleiben, wenn er aufkommt. Das heißt, du wirst schauen, dass du nicht zu viel Loft hast. Dazu musst du im ansprechen, den Schaft leicht nach links neigen, nicht, nicht zu viel. Schau, was passiert, wenn du das jetzt zu viel machst. Ein bisschen nach links und dann wird der Ball vorwärts gehen mit weniger Backspin und der der Ballroll ist gut kontrollierbar. Der dritte Grund, warum das passieren kann, dass das nicht funktioniert, ist, weil einfach die Oberfläche zu nass ist oder härter ist als angenommen und da muss man dann einfach dann hergehen und sich dann adaptieren an die Gegebenheiten. Nicht immer ist es möglich, ein 1 zu 3 Verhältnis zu spielen. In diesem Fall wenn wir den Ball hier sehen und die Fahne hier, sieht man, dass, ja, dass das Verhältnis eigentlich fast, ja, fast 1 zu 1 sein müsste. Also wenn man jetzt quasi mit einem Nonneisen spielt, müsste der Ball irgendwo hier in diesem Bereich aufkommen. Ich möchte dir zeigen, dass das trotzdem in der Regelfall sehr gut funktioniert. Wie du gerade gesehen hast, hat das Färbe hier nicht viel ausgemacht. Der Ball ist trotzdem gut weitergelaufen. Das heißt, es muss nicht zwingend grün vorhanden sein, um mit einem Eisen 9 einen Chip zu machen. Sollte jedoch diese Fläche hier etwas nass sein oder ja, der Boden etwas ähm, ja, einfach ausgetreten oder, oder nicht optimal sein, dann ist es vielleicht besser, dass man tatsächlich den Ball weiter in, den, in das Grün hineinspielt mit mehr Flug. Und hier empfehle ich dann den zweiten Schläger. Das ist ein Gap Wedge. Da steht dann oft ein A drauf bei euch oder ein G oder 52 Grad. Und mit diesem Gap Wedge bekommt ihr ungefähr ein 1 zu 1 Verhältnis. Ein Teil Flug, ein Teil Roll. Und das möchte ich dir jetzt kurz zeigen. Wie du vielleicht gesehen hast, ist der Ball, nachdem er aufgekommen ist, hat er sich ein wenig eingebremst. Das war der Backspin und der Ball kam so früher zur Ruhe. Jetzt fragst du dich vielleicht, was habe ich gegen das Sandwich? Also prinzipiell habe ich gar nichts gegen das Sandwich, aber es muss schon klar sein, es ist wesentlich schwieriger zu treffen. Man braucht Training und man braucht eine Sicherheit und man braucht eine Technik. Ja, wieso spielen dann die ganzen Profis auf der Profitour so viel mit dem Sandwich rund ums Grün? Ganz einfach, weil Sie haben um die Grüns herum ein normalerweise ein dichtes Semiraf und die Grüns selber sind sehr, sehr hart. Und wenn Sie jetzt nicht mit einem Sandwich arbeiten würden, dann würden Sie den Ball nicht gut kontaktieren können und würden den Ball nicht ordentlich an Grün zum Stehen bekommen. Gott sei Dank ist es so, dass bei den normalen Plätzen, die wir Tag ein Tag ausspielen, so ein wildes Gewächs nicht vorhanden ist. Und so können wir einfach simplere Taktiken wählen, wie zum Beispiel, ich jetzt gerade vorher vorgeschlagen habe, das Eisen 9. Wie ich eingangs erzählt habe, es ist nicht wichtig, welchen Schläger ich nehme, aber ich denke, man sollte sich auf irgendetwas festlegen, damit man einfach weiß, was passiert. Am Anfang sollte man, glaube ich, nicht zu viel zwischen 6er, 7 8er und 9er Eisen Pigeonwedge wechseln, sondern sollte sich eher sich auf einen Steger spezialisieren und dann kann man mit der Zeit darin immer mehr weiterentwickeln. Wenn dieses Video in irgendeiner Weise für dich hilfreich war, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einem positiven Daumen bewertest und vergiss bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit wir uns in Zukunft nicht versäumen. Das war Christoph Bausek vom Progressive Golf Video. Wir sehen uns bald.